hey This is the Hey Heyo Heyo Heyo the and I hey can feel hey Hello. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke, danke, danke. 300 Mal Danke. 300 Mal Danke für 300 Abonnements. Es ist nicht viel, keine Frage. Andere werden denken, pff, 300. Damit kann man sich nicht mehr Geld verdienen. Andere sagen, 300. Das mache ich damit links. Nein, aber für mich ist das eine ganze Wertschätzung. Dafür nochmal Danke, Danke. ist das ein unfassbar geiles ding wir haben so viele rückschläge gehabt so eine extrem lange entwicklung und deswegen bin ich für euer support einfach nur dankbar ihr zeigt mir nämlich die wertschätzung die wertschätzung die ich, die ich wirklich sehr sehr viel brauche und ihr seid auch der ganz große motivator für mich deswegen gibt es dieses spontane special video äh, einfach nur als dankeschön Ganz spontan gedreht, wo ich auf mein Handy in äh, Analytics reingeschaut habe, angesehen habe, 300, die ich sofort so, ja, <lacht> danke dafür, danke, supportet mich bitte weiter, damit wir noch die 400 schaffen, noch die 500, 600 und so weiter und so weiter und so fort, Leute, ich bin euch dankbar, ihr seid einfach ein richtig geiles Publikum. Ah there's no